einmal mein Leben zwei Jahre schlank. Die Welt war nicht besser für mich. Jetzt mal ganz ehrlich, Body Shaming ist voll so. So love yourself. Don't be afraid to do it.